Kennen Sie die Teamrollenanalyse nach Belbin? Wenn Ihnen das gar nichts sagt, dann geht es Ihnen genauso, wie mir das vor ein paar Tagen ging. Und deshalb möchte ich anhand dieses Beispiels mal zeigen, wie man sich ziemlich schnell mit einer Online-Recherche einen Überblick verschaffen kann zu einem bestimmten Thema. Also wie bin ich überhaupt darauf gestoßen? Ich habe in der Online-Zeitschrift die Hochschullehre gelesen. Ich bin da unter Praxisforschung auf diesen Artikel hier gestoßen, Gestaltungsformen effektiver Zusammenarbeit in längerfristigen studentischen Arbeitsgruppen. Schauen wir mal in den Artikel hier rein, habe ich als PDF geöffnet. Das ist ein Artikel von Chantal Kamm und sie beschreibt da verschiedene Interventionen, die sie nutzt, um eben Gruppenarbeiten zu unterstützen. Eine davon ist diese Teamrollenanalyse nach Belbin und nachdem ich davon gelesen hatte, wollte ich natürlich mehr dazu erfahren weil ich das auch vielleicht in meinen Kursen dann einsetzen möchte. Zunächst mal macht es natürlich Sinn, wenn ich zu einem Thema etwas erfahren möchte, von dem ich etwas in einem Artikel gelesen habe, einfach im Literaturverzeichnis nachzugucken, welche Quellen denn die Autorin hier selber angibt. Also scrollen wir mal runter hier zum Literaturverzeichnis und dann sieht man hier, dass direkt zwei Quellen sich auch auf Bellbin beziehen. Das heißt, ich kann dann hier Direkt mal nachgucken, wie äh, der Autor Belbin selber seine Methode hier erklärt. Ich kann natürlich aber auch das Literaturverzeichnis jetzt nochmal durchsuchen nach anderen Quellen, die sich mit dieser Methode beschäftigen. Da kann ich jetzt entweder alles durchlesen oder ich suche, nutze einfach die Suchfunktion, indem ich hier auf die Lupe gehe oder Steuerung und F eingebe, dann als Suchbegriff hier Belbin eingebe und dann wird eben ab der Stelle, an der ich mich gerade mit meinem Cursor befinde, wird dann dieses Literaturverzeichnis. Durchsucht nach diesem Suchbegriff Belbin. Und dann sieht man jetzt hier, dass es neben der Quelle von Belbin selber eben hier auch noch eine Quelle gibt, in der nochmal dieses Modell beschrieben wird im Journal of Management Studies. Gehen wir hier auf Weiter, dann finden wir die beiden Belbin-Quellen und das war's, dann springt er wieder in den Text. Das heißt also, ich habe hier jetzt schon sozusagen nach dem Schneeballverfahren, wenn man das so nennen möchte, Quellen gefunden, die in diesem Text hier selber genannt werden. Wenn ich es jetzt noch ein bisschen genauer wissen möchte und noch ein bisschen genauer einsteigen möchte in diese Methode, dann kann ich natürlich eine Online-Suche nach diesem Begriff machen. Die erste Anlaufstelle ist sicherlich für viele direkt mal in Google danach zu suchen. Also gehe ich mal hier auf meine Online-Seite, gehe mal hier direkt auf Google und habe hier schon als Suchbegriff Belvin eingegeben und dann können wir uns mal hier die Treffer angucken. Also wir sehen, dass hier die Organisation selber, die diese Methode jetzt so verbreitet, eine Seite hat. Dann sehe ich hier was von Wikipedia und dann jede Menge andere Seiten, die diese Methode äh, erklären. Da kann man sich natürlich über diese Methode hier sehr breit informieren. Sie haben aber jetzt nie die Sicherheit, dass das wissenschaftlich gesicherte Quellen sind, sondern da kann einfach jeder etwas schreiben zu dieser Methode, was er möchte. Das heißt, wenn wir uns jetzt wissenschaftlich damit auseinandersetzen wollen, also wenn wir gucken wollen, gibt es Studien, die auch die Wirksamkeit dieser Methode ähm, bestätigen, dann macht so eine reine Google-Suche nicht so viel Sinn. Dann macht es eher Sinn, in wissenschaftlichen Quellen zu suchen. Und dafür wäre dann eine Möglichkeit, in Google Scholar zu gehen. Bevor ich in Google Scholar gehe, schauen wir uns einmal kurz die Wikipedia-Quelle dazu an. In Wikipedia ist es natürlich auch so, dass jeder dort schreiben kann, und somit keine richtige Qualitätskontrolle stattfindet. Aber es lohnt sich trotzdem bei Wikipedia immer mal in die Literaturangaben dort zu schauen. Da finde ich oft auch noch viele Hinweise zu Literatur zu dem jeweiligen Thema. Allerdings muss man auch hier sagen, das ist natürlich eine relativ willkürliche Auswahl von dem oder der Wikipedia-Autorin. Das heißt, ich kann jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt die wichtigsten oder... Ähm, aussagekräftigsten Quellen zu dieser Methode sind. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen genauer wissen möchte, gehe ich auf Google Scholar, gebe bei Google Scholar diesen Suchbegriff hier ein, Belbin, und dann habe ich jetzt hier zunächst mal von Google Scholar schon eine Auswahl, da das Ganze hier per Voreinstellung nach Relevanz sortiert ist, dass ich die wichtigsten wissenschaftlich wichtigsten Artikel zu, dem, ähm, zu dieser Methode hier bekomme. Das heißt, wenn ich mir hier jetzt so die ersten Quellen angucke, komisch einen, einen sehr guten Einblick, welches sind die wichtigsten Quellen dazu, was sich vor allem auch daran dann erkennen lässt, wenn diese Quellen auch von sehr vielen anderen zitiert wurden. Also hier steht immer zitiert von, da weiß ich, dass das von 30 anderen zitiert wurde, hier zitiert von 71, hier sogar von 3026, da weiß ich also, das sind sehr wichtige Quellen, die viele verwendet haben, wenn sie sich mit dieser Methode auseinandergesetzt haben. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das jetzt hier auch nach Zeit zu sortieren. Das heißt, ich kann mir nochmal noch angucken, was sind denn die allerneuesten Artikel, die sich mit dieser Methode hier beschäftigen. Da bekomme ich dann auch nochmal einen Einblick, was die aktuellste Forschung zu, zu dieser Methode da aussagt. Soweit als Einblick zu einer kurzen Recherche zu einem Thema. Viel Erfolg beim Nachmachen.